Heute spielen wir genauso rum wie dieser pinguin im Hintergrund bei Yoshi's Crafted World Schlitterparty Insel. Yeah. Irgendwie erinnert mich das irgendwie an dieses Pinguin Power-Up aus Mario Wii. Was es ja auch in den anderen Teilen, glaube ich, danach gab. Doch, doch, in New sollte es auch noch geben. Wir werden nämlich auch ein paar Pinguine treffen und die können wir. Ui. Wow, wow, okay, ich merke schon, es ist alles schlittery, schlitteri, schlittery, das ist ein, äh, ein wenig Problem. So, weg mit euch. Okay, ähm, hier war vorher nichts, glaube ich. Ich habe auch keine rote Münze angesammelt. Hm. Ihr wisst ja, ich muss immer wieder die 100% sammeln. Und äh, ich weiß, ich war in ein paar Folgen immer so, ja, ich schwer, Yoshi aufzunehmen, ich hätte das Letzte, wenn ich anfangen sollen. Oder was auch immer ich da gesagt habe. Ähm, so meinte ich das eigentlich nicht. Oh. Die Dinger erinnern mich irgendwie an diese aus ähm, Mario Maker. Da gab es ja auch diese Eiszapfen, die so runterfallen. Okay. Ähm, also mir macht das Spiel Spaß, so ist es nicht. Aber. Spiel halt einfach so seine. seine Ups und Downs. Hier gibt es bestimmt auch irgendwas. Hier. Ich wollte gerade sagen. ist so ein seltsamer Ort. Da muss es was geben. Aber es waren nur Münzen. Und keine rote, Oder? Ich glaube es waren keine roten. <lacht> ähm, das hat's gebracht. So. Ach, wie kann hier nach vorne? Ich habe es gar nicht gesehen. <lacht> nice. Ähm. Wait, ist das ist Pudding? No! Äh, runter da! Äh, was? Äh, ich bin gerade leicht verwirrt. Aber danke, kleiner Yeti. Ist doch ein Yeti, oder? Sieht aus wie dieser... Ist einfach, sieht aus wie so ein Reskin von dem Affen, den wir in der letzten Folge gesehen haben. Oh, wie süß! Guckt euch den an! Das war mal wieder... Pro-Aiming. So warte. Komm du jetzt mal her? Bleh. Nice, das hat geklappt. Das sind normale Münzen nur, ja so. Nice, wenn ja. <lacht> oh, die hinbringen. Oh, schaut die Pinguine im Hintergrund an, die sind aus voll süß. Schön knuffig. Okay, was also ich weiß schon wie ich das mache. Ich muss den hier hinlocken und dann renne ich da schnell durch. Und dann kann ich da eigentlich hochgehen. Ja, muss ich auch jetzt. Okay. Gut, bisher mag ich das Level tatsächlich sehr. Ist sehr chillig. Verschiedene wegen Eis. Und nee, was, das macht keinen Sinn. Na, egal. Auf jeden Fall finde ich das Level sehr chillig. Oh mein Gott, das ist Xilebo. Oberlix rückwärts, Xilebo. Krasser Dude. hier du rein? Äh... Das sollte ich wohl nicht tun. Ich bin gerade irgendwie game over gegangen oder so. Was soll ich machen? Ach, den soll ich wahrscheinlich reintun, oder? Ah. Tuck dich! Hä? Soll ich ihn hinschieben? Ah. Oh lol! <lacht> Ey, das ist eigentlich ganz cool, so die Idee. Oh, nice. Ein paar Münchis ist nichts, ne? Schade, jetzt habe ich meinen Ei verschwendet. Aber ich mag dasselbe sehr. Ich habe bei mir gerade ähm, eine andere Position jetzt in einem anderen Video, deshalb hoffe ich, dass die Soundqualität jetzt nicht schlecht ist. Sonst kann ich aber auch wieder die alte Position nehmen. Ich wollte nur diesmal was anderes ausprobieren, weil das vielleicht, weil so ist es ein wenig für mich angenehmer. Aber es ist auch nicht, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich das nicht haben muss, wenn ich haben kann, was immer. Okay, das war nur eine Rose, das war ich die ich eingesammelt habe. Aber der Rest ist nicht mehr. Okay. Super. Auch immer in den Hintergrund achten. Vielleicht habe ich ja schon was verpasst, das weiß ich nicht. Komm her. Ich brauche Eier. Ich brauche ich nicht. Wait, what? Was habe ich jetzt gemacht? <lacht> nice. Eine Blume. Ja, wir haben alles bisher, ne? Ja. Super. Yahoo. Ähm, ich glaube in der nächsten Folge ist es sogar wieder schon weit. Also, ist es sogar schon wieder so weit. <lacht> du machst mal wieder raus. Sprachen lernen bubble Und noch besser. Ähm, dass ähm, mein Bruder wieder mitspielt. In der nächsten Folge. Aber da muss ich mal gucken, ob er überhaupt Zeit hat. Aber eigentlich ist das ja fast schon Tradition, dass er immer alle fünf Folgen mitspielt. Gut, ein, einmal war der eine Folge früher, da war ihr wisst ja... Warum? Obwohl vielleicht mache ich das hier auch so, dass ich den erst in der übernächsten Folge dabei habe. also was nicht stressen, nicht stressen lassen. Wie bitte? Ich habe doch alle abgeschossen. Das darf ich dann gleich nochmal neu machen. Ich bin gerade sehr schockiert. Warum zählt er das jetzt nicht als Win? Ich habe alle abgeschossen innerhalb des Zeitlimits. Wo ist das Problemspiel? Oh Gott. Da wissen wir schon mal, wo eine ähm, Blume ist. Eventuell mit ein paar Red Coins. Mal schauen. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass sie das hier verbessert haben. Dass man, wenn du eine Sache nicht hast, also in Yoshi's Island war das so, wenn du irgendwas nicht hast, hast du alles nochmal neu sammeln müssen. Alles. Und das war natürlich sehr frustrierend. Hey, dich habe ich gesehen. Ich wollte gerade sagen, gibt's hier den Weg nicht mehr. Zack, habe ich dich. Oh, Herzen. Okay, die haben wir dann, denke ich, schon mal auch voll. Die Herzen. Boing. Ich weiß nicht, warum ich die immer angreife. Die sind eigentlich voll nett. <lacht> no, die Münzen. Ey! Hau ab, ich brauche die Münzen. Also, da gibt's noch was. Da kann man durch. Nicht? Okay. Okay, rennen, rennen, renn, rennen, rennen, rennen. Oh, die süßen Dinger da im Hintergrund. Yay! Okay, damit haben wir alle, außer die eine, aber das ist jetzt. Ach, kann man nicht ändern. Und ich glaube, in anderen Yoshi-Games war das so, wenn du da, zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben alle, Bla wir haben alle ähm, Blumen gefunden, aber die roten Münzen nicht alle gehabt. Dann sagt ich nicht das Spiel so, ja, okay, die, die Blumen, die schwammen da gut, ne, aber die, Münzen, die roten Münzen musst du alle nochmal neu sammeln. Und bei ich finde es am besten, wenn man nichts nochmal neu sammeln muss, so wie in diesem Spiel. Also da muss ich wirklich sagen, ist das Spiel wirklich viel besser in dem Bereich. Ja. So, wie machen wir das jetzt? Kann ich das rein? Wo ist es ja, oder? Wait, <lacht> die Welt ist schon zu Ende? Ich dachte, man kommt noch nach oben. Die Welt ist schon zu Ende. Oh mein Gott. Die Welt ist halt echt schon zu Ende. Wir können schon nach rechts und den Kristall holen. Ich guck mal, dass wir das nächste Folge schon schaffen. Oder ist die rechte Welt dann noch größer? Aber wir wissen ja eigentlich schon mal, wer der Boss ist. Aber ich will es doch nicht spoilern für die, die es immer noch nicht ganz gecheckt haben. Was? Null? Null Münzen? Einmalig kostenlos. Einmal. Einmal kostenlos. Okay, cool. Ich habe eh genug Geld, von da ist es mir egal, ob kostenlos oder nicht. Äh, oh, okay. <lacht> Eine Papiermünze reinwerfen. Und, was kriegen wir dafür? Dö, dö. Einen Tropendeckel. Das hätte mich jetzt nicht gefreut. <lacht> Komm, mein ganzes Geld zu so haben. Ich hab eh genug Geld. Wir haben alle nice. Dann werden wir auf jeden Fall gleich noch die Blume holen und dann die Quest anfangen. In der nächsten Folge kommen wir in eine andere Welt. Krass. Spaß Piratenschiff. Ganz cool. Hat man das nicht schon? Na ja, egal. Oh, ein kleines Bötchen. Wie cool mit so einem Fahnenhelm. Poli. Was? Polystyrol Schachtel. Okay, wieso nicht einfach Schachtel? Oh, Strand Xilebovat. Er ist ja voll niedlich. Warum haben wir den nicht gesehen? Ich hätte so, sowas gerne als Gegner gehabt. Das wäre voll geil gewesen. Schade. Hätte ich echt machen müssen. Oh, wie geil ein Pinguin. Dieser aus dem Hintergrund. Wie cool. Eine Palme, okay, Sternen <lacht> Alright. Ähm, Oktopus, auch ganz niedlich und ein Wal. <lacht> oh, ich finde die ganz cool. Ich wechsle auch mal zu irgendeinem, während wir dann gleich die Yoshi, also wegen gleich ähm, Puchi sammeljagd machen und die ganzen Quests erledigen. Oh, eigentlich will ich den haben, aber den benutzen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ähm ich will den Pinguin. Weil der süß. Ja, finde Yeah. Ich finde es auch persönlich besser, wenn die Folgen alle 30 Minuten sind und nicht 20, weil dann habe ich viel mehr Zeit, ähm, das Spiel zu komplettieren, und was auch immer. Und ja, ich weiß nicht. Am um Ende hätte, Spiel, hätte ich sonst irgendwie 70 Folgen oder so, wenn ich jetzt nur 20 Minuten machen würde. Und so habe ich dann am Ende nur... Lass mich raten. 40, 50? Don't know, Wenn wir ja sehen. So. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich an der Stelle bin. Aber erstmal der Pinguin. <lacht> ah, ich finde es einfach cute. Hey Mama! Mama! <lacht> Erinner mich auch wieder an so eine Stelle aus Mario 64, da gab es auch diese Pinguine. <lacht> So, aber hier irgendwo müsste es eigentlich gewesen sein. Hier gab's da, hier ist es. Okay. Was soll ich machen? Die abschießen? Ach, das gab vier. Oh Scheiße, nein. Ich habe wieder verkackt. Das ist aber auch schwer. Verdammt, das ist echt verdammt schwer. So, bitte schaffe ich es diesmal. Okay, ich muss vier abschießen. Am besten schieße ich auch die Mutter ab. Okay. Weil die ist ein wenig Behinderung. Also wenig am Behindern meine ich. Ich muss einfach.. Okay, ähm. <lacht> wow! Okay, da hatte ich jetzt einfach ehrlich gesagt nur sehr viel Glück. Problem ist nur, uns fehlen noch vier Münzen, habe ich gerade gemerkt. Und ich weiß nicht, wo die sind. Und nach denen darf ich jetzt auch noch suchen. Und das ist nicht so nice. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich rote Münzen finde. <lacht> ähm, ja. Am Anfang des Levels gibt es hier eine rote Münze. Nach diesem Block kann man hier nach rechts und dann ist hier eine versteckte ein versteckter ding und da habe ich gerade eine rote münze bekommen und wo die anderen ist das weiß ich tatsächlich mittlerweile auch da rennen wir jetzt eben kurz hin ja ihr müsst jetzt mit mir leiden ich schalte das jetzt nicht mehr raus weil ich so suche nach der schon eine halbe stunde lang oder so ja ähm, oder halt nach den äh, drei roten münzen meine ich halt nach denen suche ich die ganze zeit so, und wie man die findet, finde ich persönlich, äh, woher soll man das wissen? Ja, das ist wieder so eine Red Coin. Äh, man kann sie zwar ganz leicht erkennen, aber das sieht niemand. So, dann dafür müssen wir ganz kurz hier die Xilobo-Phase machen. Moin. Xilobo ist immer der erste Boss in den Yoshi-Games gewesen. Das ist einfach dieser Obelix, aber halt in Yoshi-Welt. <lacht> Nee, keine Ahnung, warum der einfach Obelix rückwärts heißt. <lacht> Aber ich finde es irgendwie lustig. Äh, das ist so dieser Standardfakte bei Faktenvideos von Yoshi. Fakt Nummer 1. Wusstet ihr, dass der Gegner Xilebo in Wahrheit Obelix ist, nur rückwärts geschrieben? Ist jetzt ein Abo da, um keine Fakten mehr zu verpassen über Yoshi. So, und zwar hier. Wenn man hier ganz genau guckt. Dann sieht man unten, und dies, das ist hier nur ein Kostüm. Da ist so ein Typi drin. Wenn man den jetzt abschießt, dann gibt es hier eine rote Münze. Und das bei allen drei. Was habe ich gemacht vorhin? Also, als ich nach Dingen gesucht habe, ich habe die runtergekittet ins Wasser, weil ich dachte, das muss man so wie die Bullies machen. In den Mario 64 zum Beispiel. Dass man die einfach irgendwie. Oh Gott, kannst du bitte aufhören? Dass man die einfach irgendwie wegkickt und dann kriegt man auf einmal so eine rote Münze gespawnt oder was auch immer. Ja, dachte ich halt, dass es das vielleicht so wird. War aber nicht so. Aber jetzt haben wir zumindest alle. War nicht unmöglich, aber ja, ich es halt nachgeguckt, weil ich hatte... Ich wollte mir nicht den Spaß rauben lassen und deshalb... Ja, habe ich mir jetzt nachgeguckt. Warum hast du eine Schlafattacke? Cool. So, wir machen uns schnell zusammen... Ende, weil ich habe jetzt keine Lust zu schneiden. Und dann werden wir erstmal anfangen mit ähm, der Pucci-Jagd, die werden wir jetzt machen. Und danach machen wir die Quest. Die machen wir, denke ich, alle noch in dieser Folge. Kommt darauf an, wie lange die Puchi quest dauern, aber die dauern eh nur so drei Minuten immer. Von daher sollte es eigentlich noch von der Zeit hinhauen. Und ich hoffe, dass er diesmal nicht 10.000 Aufgaben wieder hat, so wie der letzten Welt. <lacht> Das ist ja der größte Nightmare. Wenn ich so drei Aufgaben haben, dann okay. Aber wenn die wie irgendwie zehn haben, denke ich mir so, Junge, reicht. <lacht> okay, dreieinhalb Minuten bei heu Und ich habe euch am Ende der letzten Folge gezeigt, dass es hier so einen kleinen Trick gibt. Ähm, ja, falls ihr irgendwie bis ins Ende geguckt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Tun ja nicht alle, aber vielleicht, ja. <lacht> okay. Juhi. So, den hier erstmal abschießen. Zack. So, und dann kann ich das einfach machen. Einfach spam. So, achten. Wo kommt einer? Wo könnte einer kommen? So, den ich jetzt, Na, Ist egal, ist egal. Wir müssen ja nicht alle abschießen, wir müssen nichts sammeln. Müssen nur noch ein wow Baubaus hören. Da hinten könnte einer sein. Ja, ich sehe ihn. An der Spitze. An der Spitze. Seht ihr ihn? Da an der Spitze von dem anderen Schiff. Oh Gott, sorry. Ich habe gerade nicht geachtet. Ich habe auch gerade auf den Hintergrund geachtet. Weil da war gerade so ein Heini mit so einem Ding. Oh nein. ich sollte mehr aufpassen. Weil ich gerade richtig den Hintern versuchen bekomme. Hier rechts ist der irgendwo. Ich habe ihn gesehen. Da, da ist er. Da ist er. Seht ihr ihn auch? ich? Yes. yes schlau Gut. Super. So, okay, eine Minute ist hier leider schon verschwendet. Da kann man aber nichts gegen machen, denke ich mal. So, ich muss keine Dinge sammeln. Ich muss nichts machen. Nichts sammeln, whatever. So, ich kann schon mal abhauen. Super. Aber ich werde kurz nachschauen. Bin ich runde? Ja. Was nur äh, leben. Ja. Heu nicht. war auch solche nicht nee, okay aber hier im hintergrund ist ein schiff das wird man vielleicht abschießen müssen daran sollte ich dann das soll ich mir noch mal denken ähm kann ich reden egal soll ich mir mal ähm, merken das wollte ich sagen merken Wir konnten nicht, wie konnte ich wie irgendwas mit mir los? Ich die simplesten Wörter nicht mehr. Ich hab kein Wauwau. -Wow. Doch jetzt! Ist immer schwer zu erkennen, wo man nach unten stampfen kann oder nicht, finde ich. Hier irgendwo ist er. Ich weiß nicht wo. Ach so! Lol. <lacht> Der ist hier oben bei dem. Hi! So. Kannst du bitte runterkommen? Dankeschön. <lacht> Cooles Versteck. Echt cool. Tschüss. Oh. natürlich jetzt nicht so nice. Ja, ich bin in diesen Leveln immer leise, weil ich muss aufpassen, wo die sind. Ich hab ihn gehört. Oder? Doch. Da ist er! Nice! Der wurde von den ganzen bösen Scheigeis verfolgt. Weg mit euch! Batsch. Oh verdammt, ich hab noch 10, 20 Sekunden. 20 Sekunden. Scheiße. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich hab noch 20 Sekunden. 10, 9. Oh Gott. Ja, ja, zieh, zieh, zieh, zieh, zieh! Wo ist der Affe hin? Habt du hast den Affen gegessen? Naja, egal... First Try! Und das ist super für mich, weil... ...spart mir sehr viel Zeit und Energie. <lacht> gut. Aber die Welt ist echt kurz. Aber dafür sehr knuffig. Also das ist bisher meine Lieblingswelt. Einfach weil sie so knuffig ist. Und weil die Level cool sind. Ja gut, Bomben Ahoy bin ich jetzt kein Favorit von, aber ist jetzt kein Favorit von meinen Level, äh, Ja, wisst was ich meine. Aber hier Schlitterparty-Insel oder schlitterparty Partyinsel was auch immer. Die ist echt cool. No pun intended. So, ähm, 300 Minuten wieder, um hier alle drei Puccis zu sammeln. Ich habe mein Kostüm vergessen. Das ist bei mir immer so. Ich vergesse immer das Kostüm. Warum sind die aus wie Schwamm? Die sehen aus, wenn die aus Schwamm gemacht worden. So ein Sponge-Material. Nein! Du Blöder! Ich würde sagen, wir holen uns kurz ein Kostüm und dann. <lacht> haben wir da mehr Chancen, glaube ich. <lacht> oh Mann. Okay. du, du, du, du, du, du, du. Du, du du du du du ich will den wahl haben das voll knuffig das spielt das ganze spiel ist super knuffig also ich kann es eigentlich nur empfehlen das spiel ist super es hat sogar nur 50 statt 60 euro beim release gekostet und ich habe mir auch gedacht warum so wenig aber jetzt weiß ich wieso ich schätze mal das liegt daran wegen der wegen der Spiellänge. länge das spiel es hat zwar eine ordentliche länge wenn man 100 sammelt aber wenn du nicht 100 prozent sammelt ist es nicht so lange, das kannst du innerhalb von was weiß ich. Aber ja. Also ich würde nicht sagen, dass das Spiel kurz ist, definitiv nicht. Aber ich würde sagen, das ist eventuell ein Grund, warum das Spiel nur 50 statt 60 Euro am Release gekostet hat. Weil normalerweise kosten ja die großen Nintendo Titel mal 60 Euro am Release. Ach, jetzt. Nervt mich nicht. Aber das hier nur. 50, das hat mich auch gewundert. Was? Okay, ich muss mal einen Hundi suchen. Ich hab bisher noch keinen. Hier die nervige Mission, die ich mittlerweile aber drauf habe. Ich höre ihn! <lacht> Wie cool! Oh, wie cool! Das ist echt ein cooles Versteck. Du, ich sind so süß. Tschüss. Ich brauche ein paar Eier. Zack, weiter geht's. Oh, habe nicht mehr viel Zeit. Oh, der Kilo Booster. Okay. Um. Nee, okay, ich glaube hier ist nichts. bin überlegen, wo könnte er sein? Also zwei fehlen uns noch. Ich höre ihn, ich sehe ihn, ich treffe ihn. Nicht. Nice. Okay, Beeilung, Beeilung. Wir haben nur noch die Hälfte der Zeit. Nee, okay, nee, wir haben etwas mehr Zeit. Aber das Level geht ja noch ein wenig. Gut, das ist doch schlecht. die längste Passage. Aber wir kommen jetzt zum Ziel gleich. Und ja, <lacht> oh, guck dich an. Super. wird oh, Verdammt. Und das war das Ziel. Oh, ich werde zum. Oh, ich meine Checkpoint, aber ich werde zum Checkpoint geschleudert. Das finde ich sehr, sehr sozial. Okay. Auf den ersten, auf den ersten, auf den letzten meine ich. Hundi, muss ich jetzt achten. Ich will es nämlich auch im First Try schaffen. Oh, man muss hier hoch. Das ist schwer zu erkennen. Dass man da hoch muss. Finde ich. Okay, ich höre ihn. Der ist hier oben. <lacht> LOL! <lacht> okay, ähm, ich hätte ihn eher da oben versteckt. Hier so irgendwie. Ja gut, dann hätten wir ihn von hier unten sehen können. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht hätte man das Ding einfach etwas langsamer runterfallen lassen sollen. Ist ja, was ich meine. Egal, wir haben alle. Wir haben nur noch eine halbe Minute, deshalb sollten wir uns beeilen, aber hier ist glaube ich schon das Ziel, oder? Ja, ist das Ziel. Ich kenne diesen Ort. Cool! Dann haben wir die Welt durch und dann finden uns noch die Querquare Quests. Oh yeah! Yoshi! Gut. Ähm. Hoffen wir einfach mal, dass die Quests diesmal nicht so nervig sind. Wir haben jetzt 222 Blumen. Krasse Anzahl auf jeden Fall. Krasse, krasse Anzahl. Ich frage mich, wie viele, am Ende, wie viele wir am Ende haben. Das interessiert mich mal. So, der ist diesmal weiß. Also komplett einfach weiß, keine Farbe. Ich brauche Intensilien. Ähm, ich brauche einmal, fünfmal den Becherbär. Den hast du 10.000 Mal schon gesehen. Du weißt doch überall, wo der ist. Becherbären lieben Kälte und die Eisschlecken... Sie am besten aus dem Becher. Oh, okay, woher weißt du das? Cool. ich sehe, an der ist ganz süß. Yeah, den so war. Der erste befindet sich hier. Hier. Warum kann ich ihn nicht abtreffen? Vielleicht nur von hier. Ah, ja. ja. cool. Der zweite ist hier auf dem Xilebo Weg. Der dritte ist hier bei den beiden Pinguinen. Bei den Riesenpinguinen. Bam. Wow. Der vierte ist hier. Zwei Dinge. Ich bin ein verdammter Vollidiot. Und dieses Versteck ist einfach nur sch schwer. Gut versteckt. Oder assi. Was meint ihr? Schreibt mal rein. Warum ich ein verdammter Vollidiot bin, liegt daran, dass ich den vorhin abgeschossen habe, bevor ich die Quest gestartet habe und ich habe gesehen, dass da dieser Typ drunter war und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir das nicht gemerkt, ich habe nichts dabei gedacht. Und das regt mich gerade auf. <lacht> Aber ich habe ihn gefunden. So, was hast du noch so? Ich benötige ein Servierboot. Ich habe auf der Rückseite des, der Pirateninsel gesehen. Eigentlich ist es ein Tablett. Ihr habt es alle gesehen. Wir wissen alle, wo es ist. Wir wissen alle, wo es ist. Ich habe euch das so gezeigt. Ich habe so gesagt, das ist bestimmt was, was wir suchen müssen. Und ja, das ist es. Und es ist relativ am Anfang, deshalb werde ich jetzt nicht schneiden. Weil wir haben es alle gesehen. Können man uns mehr so abwechselnd macht, wie ich jetzt hier nicht ganz als Spam vielleicht kann man dann etwas mehr rausholen und dann halt, wenn ich da irgendwie so ein rotes Ding habe so wie jetzt dann schnell abhauen jetzt habe ich recht zu spät weil ich noch einmal schießen wollte aber ja ich glaube so ungefähr ist das die beste Taktik du, du, du, du, du. jetzt schnell weg ja okay äh, das muss ich noch ein wenig üben dass ich da schnell ausweich. aber ansonsten bin ich ziemlich gut in diesem Minigame würde ich sagen Junge, doch auf. Wir sind doch schon fast da. Wir müssen nur diese Brutzfahrt beenden und dann sind wir schon da. Man kann ihn auch schon von dort aus annehmen. Ah, nee. Nee, nee, nee, nee, So, man kann es sogar jetzt schon sehen. Hier. Aber man kann es ja nicht abschießen, weil wir das hinlatschen müssen. Ja. Warte aber seit wann sind denn die Affen? Die sind da vor letztes Mal nicht gespawnt. LOL. Die sind letztes Mal nicht dort gespawnt. Aber ja, hier ist das Boot, die haben es alle gesehen. Ich habe es euch sogar gezeigt. Und es bewegt sich sogar immer noch. <lacht> ist das irgendwie so ein GIF oder was ist das? <lacht> naja, egal. Ich habe irgendwie das Gefühl, der kann nicht mehr so viele Aufgaben geben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns letzten immer noch fünf weitere Aufgaben nehmen. Was auch immer, ja. Aber noch eine Bitte hatte. Ich brauche einen Schneemann. In einem Level mit schwimmendem Eis habe ich einen Schneemann gesehen. Den habe ich tatsächlich auch gesehen. Der ist direkt bei der Xilebo-Bereich. Ähm, Xilebo ich habe sogar abgeschossen und ein paar Münzen bekommen. <lacht> Ich finde das etwas seltsam, dass ähm, es gibt viele, viele Sachen im Hintergrund, die kann man alle abschießen. Aber nur von. Aber von denen kriegt man alle nur vielleicht fünf Münzen oder so und mehr nicht. Und ich weiß nicht. Ich finde, die hätten da vielleicht etwas mehr mitmachen können, oder was meint ihr? Ich meine, ist soll nett und so, dass man da vielleicht so fünf Münzen bekommt, wenn man die ganze Zeit irgendwas random im Hintergrund abschießt, aber ich meine... Äh, ich weiß nicht. Vor allem Münzen sind ja überhaupt nicht wichtig in diesem Spiel. Du kannst damit Kostüme bekommen, klar. Aber du kriegst so viele Münzen in den Hintern geschoben. So viele. Ihr, habt, ihr seht ja, wie viele Münzen. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, 4.000 oder so. Und ich muss für eine Maschine nur so 200 oder so ausgeben. Und das ist halt echt nicht viel. Und ich krieg pro Welt vielleicht 1.000 Münzen dazu, gefühlt. Gefühlt nicht, ist nicht ernsthaft, aber gefühlt. 1.000 Münzen kriege ich pro Welt und ja dann noch mehr Geld zu bekommen ich meine kann man mit dem Geld am Ende noch irgendwas machen oder oder wie ist das so ich habe es auch nicht geschnitten ich habe mit euch ein weil da ist der direkt hier oben einfach abschleudern lassen und dann ist er hier ist er hier ja, ist er hier <lacht> süßer kleiner Schneemann ganz nett aber ich kann jetzt echt nicht vorstellen was sie jetzt noch verstecken sollen wollen sollen Lollen. War Witz. So viel gibt's es ja nicht mehr versteckt. Oder wollen die, dass ich jeden einzelnen Pinguin abschieße, oder was wollen die jetzt noch? Ich habe keine Quests mehr vorstellen. Ah, ja, noch eine. Ich benötige einen Oktopus-Captain. Okay, den habe ich jetzt nicht gesehen. Auf der Pirateninsel gibt es Octopus Piraten. Ihr, äh, Ihr Captain ist auf der Rückseite. Okay. Den habe ich tatsächlich überhaupt nicht gesehen. Von dem haben wir so ein Kostüm, glaube ich. Dann will ich mal nach dem suchen. Oh, ist es der hier? Nee, das ist er nicht. Das, ist ein, das muss ein Captain sein. Den kann ich auch nicht abschießen. Okay. Ah, doch, den habe ich gesehen. Doch, doch, ich erinnere mich. Der hier ist es. Ja, der, der, der ist auch viel rücklicher als die anderen. Alles klar. Ist relativ am Ende des Levels. Also nach der zweiten Bootspart ist er. Joa! Damit sollten wir dann alle haben. Alle Quests. Außer es gibt irgendwas, wovon ich nicht weiß. Dass wir uns noch okay. Ich benötige eine Palmeninsel. Ja, die haben wir auch gesehen. Die ist direkt davor. Was bitte macht eine tropische Insel auf der Rückseite eines kalten Meeres? Habe ich gesehen, da sind ein paar Schalgeis drauf. Die ist... Ach, die meint er gar nicht. Oh, die meint er gar nicht. Oh, oh lol. Die meint ja gar nicht. Okay, nee, da muss ich dran suchen. Ach, die, meint hier. Okay. Ich habe gedacht, das wäre was anderes. Aber wie man gerade gesehen hat, ist das voll mit Eis überschüttet. So richtig eingefroren die Insel. Was macht die hier überhaupt? Das frage ich mich auch gerade. <lacht> habe ich wahrscheinlich nur eingebaut, damit die das als Quest machen können. Komm, aber jetzt, das muss doch, jetzt, das, das muss so jetzt gewesen sein, oder? Komm. Da will immer noch was. Benötigkeit 5 Sheep Sheeps. Okay, von denen weiß ich jetzt gerade nicht wirklich was. Bei der so gibt es viele davon, aber keine echten. Die sind nur gebastelt. Oh, okay. Vielleicht weiß ich von denen doch. Ja doch, ich weiß von denen gerade, merke ich. Ja doch. Jetzt muss ich alle wieder suchen gehen. Oh man. Immer sind die Quests hier nicht schlimm. So wie in der letzten Welt. Sondern relativ, ja, kannst du noch mal durch das ganze Level und dann findest du es halt, so weißt du. Gut, außer die erste Quest, die war ein wenig, ein wenig fies, aber der Rest nicht. Der erste ist direkt hier am Anfang des Levels. Der zweite befindet sich nach dem ersten Checkpoint hier hinten. Ich guck nur, wie erreicht man den am besten von hier? Ne, von hier sieht man den gar nicht. Aber, ich glaube, ich muss das kaputt machen und dann kann ich ihn von hier aus abschießen. Yep. Der dritte ist hier bei den Äffchen. Kurz vor der Sammeljagd gibt es hier im Hintergrund einen Cheap der versteckt sich gerade. Ähm, da ist er. Kommt nur manchmal raus. Habe ich gerade erst gesehen, als ich hier rübergegangen bin, als die Kamera sich so bewegt hat. So, zack. Hab ich noch so ganz gut gesehen. Und der fünfte ist direkt hier. Keine schwere Aufgabe. Sehr, sehr leicht. Finde ich. Ich dachte, der fünfte würde sich vielleicht irgendwo am Ende befinden, aber ne, der ist direkt hier, krass. Gut, war das dann oder willst du so lange machen, bis ich 230 habe? Komm, so viele Quests hast du, die kannst du mir nicht mehr geben. Yes, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ist das hier das Ende dieser Folge. Wir haben diese Welt nun auch abgeschlossen. Die Welt nennt sich... heiß genau, diese coolen Namen. Warum auch immer heiß-kalt? Ich fand jetzt nichts irgendwie warm hier an dieser Welt. Aber ja, wir werden in der nächsten Folge dann George nach rechts gehen und Bosskampf. Ähm, und dann werden wir hier oben mit dieser Welt anfangen. Hier, ich kann nicht nach oben drücken, aber hier oben über mir, über meinen, meinem, ja. Da werden wir auf jeden Fall damit anfangen und nicht schon mit dem Gruselwald hier. Denn mein nächstes Ziel ist nämlich der rote, da ganz oben den in der Mitte, den wollen wir danach und wir wollen nämlich nach dem Boss hier wollen wir dann dort in die Wüstenwelt, dann dort in diese vulkan was auch uns ist und dann nach oben die beiden Welten machen und dann erst die drei danach. Egal, ihr wisst, was ich meine. Wenn es euch gefallen hat, lasst es positiv werden und ich würde mich freuen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, würde mich freuen und dann würde mich freuen, wenn ihr dabei und würde mich freuen und ciao würde mich freuen, wenn ihr einen schönen Tag und ciao würde mich freuen.